Ich glaube, Visionäre haben die Aufgabe, grenzenlos zu denken. Wir haben wirklich ihre Ideen. Unsere Mission ist, heute an morgen zu denken, sichtbar zu machen, was Technologie ermöglicht und sichtbar zu machen, was man ist.